Ich bin äh, Tom, Ulfchen, äh, momentan arbeitslos, aber normalerweise habe ich einen Job, also ich bin nicht immer so schlecht dran. Ähm, normalerweise Profi-Jungler, kann man schon mal so, äh, ja. so sagen in der ja, Fahrweg. Ja. Ne? Ja. Und begeisterter eintracht Fan natürlich. Begeisterter eintracht Fan. Jo, ciao Kevin! Hat Spaß gemacht, ne? Geil, ey. euro papal! Euh, Ah, Was ein schöner Tag, ey. Die noch einen Hausmeister suchen? Hm. Wer ist das denn? Execute Order Enclavisierung. <lacht> genau, das war's.